Man kann den Datenexport in LIME-Survey über eine Schnittstelle automatisieren. Der erste Schritt ist dafür, natürlich erstmal diese Schnittstelle einzuschalten. Dafür gehe ich hier unter Konfiguration auf Einstellungen global und dort kann ich dann auswählen, dass die Schnittstelle eingeschaltet werden soll. Und zwar muss ich mich dafür hier in den Tab Schnittstellen begeben und dann kann man hier diese Schnittstelle aktivieren. Wenn man das so, wie ich das hier in diesem Beispiel jetzt zeigen möchte, über R machen will, dann braucht man diese JSON-RPC. So, ansonsten kann man hier die Voreinstellung lassen und das Ganze einmal speichern. Und jetzt kann man auf diese Schnittstelle zugreifen mit verschiedenen Programmen. Im Manual von LimeSurvey gibt es verschiedene Beispiele, wie man das machen kann. Und ich zeige das hier am Beispiel von R. In R gibt es ein spezielles Package dafür, um die Daten aus LimeSurvey direkt in R per Schnittstelle exportieren zu können. Und dieses Package heißt LIMA. Das heißt, der erste Schritt ist es, erstmal dieses Package zu installieren. Dafür geht man hier folgendermaßen vor. Wenn man das noch nicht gemacht hat, findet man die Anleitung dafür auch auf der Seite von diesem LIMA Package auf GitHub. Hier habe ich einmal die Seite dieses LIMA Packages auf GitHub und wenn man da ganz nach unten geht, dann findet man hier die Befehle, die man braucht, um das Package zu installieren. So, wenn das Package installiert wurde, dann muss man das Ganze natürlich noch aktivieren, hier mit diesem Library-Befehl. Und dann kann man auch schon direkt auf die Schnittstelle zugreifen. Dafür braucht man diese drei Befehle hier. Bei dem ersten Befehl sagt man erstmal, welche Adresse das Ganze überhaupt hat. Und das sieht bei mir hier folgendermaßen aus. Wenn man das nachschauen möchte in Lime-Survey, dann findet man das genau da, wo wir gerade die Einstellungen vorgenommen haben. Ich zeige das einmal gerade nochmal in Lime-Survey. Hier hatten wir ja gerade die Schnittstelle aktiviert und direkt da unten drunter findet man die URL. Die braucht man dann einfach nur noch kopieren. So, als zweites gibt man noch seinen Username und als drittes dann eben das Passwort ein. Dann braucht man noch einen weiteren Befehl, um einen Session Key anzufordern und dann kann man direkt schon über diesen Befehl get responses dann das Ganze anfordern und zwar muss man hier die ID des Surveys, also der Umfrage hinschreiben. Das findet man in LimeSurvey an folgender Stelle. Hier ist die Übersicht mit meinen Umfragen und da hat man hier diese Umfrage ID. So, ich habe das gerade einmal alles zusammen hier ausgeführt, also diese Befehle hier. Und dann bekommt man hier direkt den Datensatz und kann sich den anschauen. In dem Fall habe ich hier jetzt mal nur beispielhaft einen einzigen Fall eingegeben. Und man sieht jetzt hier aber bei der Variable Q2, dass hier Antwort 1 steht. Und das war in dem Fall das Label für diese Antwort, die, die Person hier gewählt hat. Das heißt, hier werden standardmäßig nicht die Codes der Antworten exportiert, sondern die Labels. Und das will man ja meistens nicht haben, deswegen noch eine kleine Ergänzung. So, und zwar durch diese kleine Ergänzung des getresponses Befehls, wenn man hier also zusätzlich noch hinschreibt, -response type gleich Code, in Anführungszeichen, dann bekommt man statt der Wertelabels die Codes, die man für die Antwortmöglichkeiten in LimeSafe vergeben hat und kann dann sehr viel besser damit weiterarbeiten. So, das habe ich jetzt auch einmal ausgeführt und dann schauen wir uns das mal noch an. Dann sieht man hier jetzt, dass eben hier eine Antwortcode ansteht, statt diesem Wertelabel. Soweit als kleiner Einblick, wie man die Schnittstelle in Live Server nutzen kann, um Daten automatisiert in R zu exportieren. Wie immer, viel Erfolg bei der Anwendung.